Mit dem Anet E10 habe ich einen weiteren 3D-Drucker von meinem Sponsor Gearbest erhalten. Die Konstruktion ähnelt dem Creality CR10, den ich bereits getestet habe, der hier zu sehende Anet E10 ist allerdings deutlich kleiner. Das maximale Druckvolumen ist mit 22x27x30cm jedoch keinesfalls klein zu nennen. Zu dem Loch im Gehäuse für die Elektronik gibt's im Verlauf des Videos eine Erklärung. Geliefert wird der Drucker als weitgehend vormontierter Bausatz. Wie in der Niedrigpreisklasse üblich, werden kleine Kratzer an den Bauteilen nicht extra berechnet, stören die Funktion der Maschine aber keinesfalls. Die Montageanleitung ist sowohl in gedruckter Form als auch als Video- und PDF-Datei auf der mitgelieferten MicroSD-Karte vorhanden und ausführlich formuliert. Der Bau gelingt recht zügig, ich habe etwa zwei Stunden bis zur ersten Inbetriebnahme benötigt, dabei aber auch viele Fotos und Videosequenzen aufgenommen und kleine Fehler im Design ausgebügelt. Der Alurahmen der Konstruktion ist recht stabil. Der Schlitten der X-Achse wird durch Kunststoffrollen an einem Aluminiumprofil geführt. Die Qualität und auch die Form der Kunststoffrollen ist dabei nicht optimal, wird der Schlitten per Hand bewegt, so ist zu spüren, dass die Bewegung nicht ganz glatt verläuft. Der Zahnriemen verläuft, wie bei vielen der günstigen 3D-Drucker, nicht exakt parallel zur Bewegungsrichtung. Die Y-Achse bewegt sich längs Rundstäben aus Stahl an Linearführungen aus Metall. Diese Führung ist spürbar besser. Wie zu sehen, verläuft auch hier der Zahnriemen nicht parallel zur Bewegungsrichtung, dieser Montagefehler ist allerdings schnell beseitigt. Die Elektronik ist in einem stabilen Metallgehäuse untergebracht, gut so. Der LCD-Bildschirm ist etwas wackelig befestigt, was im Betrieb allerdings nicht stört. Der Drehknopf muss hin und wieder etwas herausgezogen werden, damit der Schalter wieder ausgelöst werden kann. Die Verkabelung gelingt schnell, alle Stecker sind verpolungssicher ausgeführt und gut beschriftet. Bei den Endschaltern muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass die Stecker auf die beiden richtigen Kontakte geschoben werden, wie in der Anleitung beschrieben. Den Baudenzug zum Extruder habe ich um etwa die Hälfte gekürzt, dieser sollte nicht länger sein als nötig. Nach der Verkabelung habe ich ein Problem mit der Y-Achse festgestellt. So wie die Motoren der Z-Achse ab Werk befestigt sind, schleift der Schlitten an deren Steckern. Ich habe daher die Motoren um 90 Grad gedreht eingebaut, wozu einige Schrauben wieder gelöst werden mussten, um diesen Designfehler zu beseitigen. Zeit fürs erste Einschalten. Über das Druckermenü wird das Gerät nun für PLA vorgeheizt, womit die Temperatur des Druckbetts auf 50 Grad Celsius gesetzt wird. Nach etwa 3 Minuten ist die Endtemperatur erreicht und erst jetzt darf laut Anleitung die Folie auf das Druckbett aufgeklebt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass keine Luftblasen unter der Folie entstehen. Als nächster Schritt muss der Drucker justiert werden. Sind die Motoren stromlos, so können sich die beiden Spindeln der Z-Achse frei drehen, wodurch sich die X-Achse verzieht. Diese muss auf beiden Seiten auf gleiche Höhe gebracht werden, wozu ich der Einfachheit halber einen Filzstift verwende. Die Spindeln werden per Hand so gedreht, dass der Stift auf beiden Seiten nur ganz leicht klemmend darunter passt. Zum Justieren des Druckbetts muss dieses zunächst an allen Ecken auf eine niedrige Position gebracht werden. Dann werden alle Achsen zu den Endschaltern gefahren. Sind die Motoren stromlos gemacht, kann der Druckkopf an die Eckpunkte des Druckbetts gefahren und dieses wie üblich mit den vier Rändelmuttern in mehreren Schritten justiert werden. Im ersten Schritt verbleiben 1 bis 2mm zwischen Düse und Druckbett. Und im letzten Durchgang wird die Höhe so justiert, dass nur noch ein Blatt Papier leicht klemmend hindurchgezogen werden kann. Nun kann das Filament eingeführt werden. Der Drucker wird mit zwei 10 Meter Rollen weißem PLA geliefert. Ist die Zieltemperatur von 200 Grad Celsius erreicht, kann der Hebel am Extrudermotor gedrückt und das Filament eingeschoben werden, was bei diesem Drucker immer etwas fummelig ist. Wie zu sehen, tritt kein Filament an der Düse aus. Den Grund hierfür habe ich nach dem Abschrauben der oberen Filamentzufuhr gesehen. Hier klemmt er ein Stück Kunststoff im Hotend. Beim Testen des Druckers im Werk hat der betreffende Mitarbeiter das Filament anschließend offensichtlich nicht fachgemäß wieder entfernt und der Pfropfen ist hängen geblieben. Im Betrieb habe ich festgestellt, dass sich das Filament an dieser Stelle immer wieder verklemmt hat. Ursache ist, dass der Teflonschlauch einen größeren Innendurchmesser als die 2mm Bohrung am oberen Teil des Hotends besitzt, sehr ärgerlich. ...also am besten einen neuen Teflonschlauch mit passendem Innendurchmesser besorgen. Ich habe die Bohrung auf 2,5mm vergrößert, was definitiv nicht die beste Lösung ist. Nach Einschieben der MicroSD-Karte... ...und dem Initialisieren derselbigen kann eine Datei auf der Karte zum Druck ausgewählt werden. Ich verwende die Datei CHESS, die mit dem Drucker geliefert wurde. Sind die Temperaturen von Druckbett und Hotend erreicht, so beginnt der Drucker mit dem Auftrag. Die ersten Lagen wurden wie erwartet gedruckt und ich habe mich anschließend anderen Aufgaben zugewandt. Als ich nach 10 Minuten zurückgekommen bin, hatte der Drucker den Auftrag abgebrochen. Temperatur von Hotend und Druckbett waren auf Null, was mich einen kurzen Stromausfall als Ursache hat vermuten lassen. Also den Auftrag neu starten und wie zu sehen bricht die Spannung sofort kurz ein und der Drucker startet erneut. Der Stromausfall hatte also eine interne Ursache und ich habe das Netzteil als schuldigen ausmachen können. Ersetzt habe ich dieses durch den 12V-Ausgang eines alten Computernetzteiles. Und siehe da, der Drucker hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Nach Schilderung des Effekts beim Hersteller hat dieser ein Ersatznetzteil auf den Weg geschickt. Mehr zu diesem Thema gibt's auf meinen Seiten. Mit meinen Projekten zeige ich, wie technische Probleme mit möglichst einfacher Technik gelöst werden können, das ist hiermit auch geschehen. Daher nehme ich es sportlich und mache an dieser Stelle mit dem Test unter Verwendung des improvisierten Netzteils weiter. Die Datei ist nach etwa einer Stunde abgearbeitet und das Ergebnis geht absolut in Ordnung. Ein weiteres Problem mit dem Gerät zeigte sich beim Drucken eigener Projekte. Obwohl die Extrudertemperatur mit 210 Grad Celsius vorgegeben ist, erreicht der Drucker im Betrieb nicht mehr als 195 Grad Celsius. Der Lüfter am Druckkopf sollte eigentlich nur den oberen Teil kühlen, bläst hier aber auch auf den unteren Teil, der aus gutem Grund Hot End, also das heiße Ende genannt wird. Ein Stück Kaptenklebeband am unteren Teil des Lüfters verhindert nun, dass der Luftstrom auch den unteren Teil des Extruders kühlt, womit der Druckkopf die 210 Grad Celsius spielend erreicht. Da ich meine Zeit und Ressourcen nur ungern mit dem Druck von irgendwelchen Figuren verbringe, habe ich als Druckertest Teile für einen speziellen Schaukasten erstellt. Hierfür werden unter anderem Zahnräder gedruckt. Das größte besitzt einen Durchmesser von 19,9cm und geht somit bis an die Kanten des Druckbetts. Für die einzelnen Zähne sind beim Druck ständige Richtungswechsel nötig, die Zahnbreite dieses etwas kleineren Exemplares beträgt nur 2mm. Mehr zu diesem Druckertest, der sich noch in der Entwicklung befindet, und der damit erstellten Mechanik gibt's in einem weiteren Video. Am Ergebnis ist zu sehen, dass die Oberseiten der Zahnräder nicht geschlossen sind. Verantwortlich dafür ist der zu schwache Extrudermotor, der immer wieder zurückspringt, anstatt das Filament konstant vorwärts zu schieben, wodurch zu wenig Kunststoff aus der Düse austritt. Hier drucke ich mit 60mm pro Sekunde bei einer Schichtstärke von 0.2mm. Eventuell ist die Reibung im System kleiner, wenn ein guter Teflonschlauch mit korrektem, etwas kleinerem Innendurchmesser verwendet wird, so dass die Druckgeschwindigkeit höher eingestellt werden kann. Für gute Ergebnisse muss die Geschwindigkeit in der momentanen Konfiguration aber deutlich reduziert werden. Mit nur noch bis zu 30mm pro Sekunde konnte ich wesentlich bessere Resultate erzielen. Hochaufgelöste Fotos der von dem ANET E10 gelieferten Ergebnisse sind auf meinen Seiten zu finden, womit ihr euch einen eigenen Eindruck von der Druckqualität machen könnt. Alles in allem funktionieren die gedruckten Zahnräder und Gewinde. Der E10 ist also zumindest nach dem Ausbügeln der groben Designfehler brauchbar. Es bleibt zu bemerken, dass bei diesem Gerät offensichtlich ein paar Qualitätsprobleme zu viel bestehen und der Hersteller nachbessern muss, um für den E10 eine Empfehlung aussprechen zu können. Während Experten die Fehler leicht ausbügeln können, besteht für Anfänger in Sachen 3D-Druck ein großes Frustpotenzial durch die mangelnde Qualität und die Fehler im Design des Gerätes. Der schlank wirkende, aber recht stabile Rahmen mit den Aluprofilen gefällt mir sehr gut, die Plastikrollen weniger, auch wenn diese offensichtlich ihre Arbeit zufriedenstellend verrichten. Neben den bereits angesprochenen Problemen sehe ich hier einen weiteren Ansatzpunkt zur Verbesserung des Gerätes. Mehr zum Anet E10 und weiteren 3D-Druckern gibt's wie immer auf meiner Projektseite. In diesem Sinne, danke fürs an und bis bald.